Hi Leute, ich bin hier im Studio, da wo ich die ganzen äh, Videos zusammenschneide. Ja, und ich habe mir jetzt einen neuen Schreibtisch gekauft und den baue ich gerade zusammen. Andersrum. Ja, und ich zeige euch gleich nochmal, wie der aussieht. Hier ist nochmal ein Bild von dem alten Schreibtisch. Ja, den habe ich einfach mal auf dem Flur gelegt. Stört ja keinen. Und ja, ich baue den jetzt mal den Schreibtisch wieder zusammen. Und ja, ich lasse mich überraschen, wie es aussehen wird. So, die erste Schublade ist jetzt fertig. So, das zweite und das dritte Regal. So, und jetzt ist auch alles fertig. Und jetzt baue ich noch den Tisch, also den Schreibtisch auf und ich bin echt gespannt, wie es aussehen wird. So, Leute. Heute übernachte ich im Studio, ähm ich baue gleich noch das Dingens auf, nee, aber mache ich später. Ich habe mir jetzt einen Wecker auf 3 Uhr bestellt. Ja, es ist jetzt 3 Uhr und noch richtig müde und ich mache jetzt den Schrank auf. Sind wir da? Okay. Da ist der Tisch drin. Ja, soweit bin ich jetzt schon. Ich bin gleich schon fertig und ja, bin ich gespannt, wie es jetzt ausgehen wird. geht. ist nicht mehr lange. So, endlich steht der Schreibtisch. Nach langem Arbeiten und... Ich muss sagen, er sieht richtig gut aus. Richtig modern. Mhm. Jetzt setze ich mich mal rein. Ja... Jetzt nochmal im Vergleich der alte und den neuen Tisch. Ja Leute, wenn eh, Also ich schneide jetzt das Video noch zusammen. Max hat mir ein paar Videos geschickt, ne? Ja, mache ich jetzt noch. Und das Video, das ich jetzt gedreht habe, schneide ich natürlich auch noch zusammen. Ja, wenn ihr euch das Video ansehen wollt, das Maxi mir geschickt hat, das ich zusammengeschnitten habe, dann klickt einfach auf Video gucken. Wenn ihr uns abonnieren wollt oder unsere Videos ansehen wollt, klickt auf Abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder.